Die WLAN-Überwachungskamera überträgt das Videosignal direkt per WLAN ans Smartphone. Wir verbinden die Kamera testweise mit dem Handy und dann positionieren wir die Überwachungskamera an der Wand. Die Übertragung von der WLAN-Kamera zum Smartphone funktioniert ein- und frei. Im Bild zu sehen ist die Live-Ansicht der App, die gratis zur Kamera mitgeliefert wird. Neben der Live-Übertragung kann die Überwachungskamera auch Videomaterial auf MicroSD-Karte sichern. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.alarm.de.